Herr Schiller hat niemand gesehen, gell? Außendienst. Salve, meine Lieben. Ich sitze gerade hier in der Werkstatt. Das also ist jetzt hinter mir? Stefan. Stefan, wink mal kurz. Ich warte hier gerade auf meinen neuen Vorderreifen. Gestern ein bisschen unterwegs gewesen. Und eh ganz human, nur Saft getrunken aber dann beim Heimfahren ist ein Platter äh, mir passiert, und das heißt... <lacht> Servus, hallo, hey, grüßt euch, cool. Das ist, dieser Livestream hier ist auch ein kleines Experiment, wow, grüßt euch. Hab ich habe mich gerade auf Instagram probiert, und meine Instagram-Livestreams werden nie geteilt, und ich habe keine Ahnung warum, aber es sehen keine Leute zu. Ich freue mich, dass Sie jetzt gleich hier auf YouTube dabei sind. Ja, wie gesagt, ich bin gerade hier in der Werkstatt und zurück am neuen Reifen. Äh, lieber Tim, in der Werkstatt. Dann äh, ähm, Ständig der Rolli-Werkstatt. Und Servus, Yagi. Und ich erwarte hier meinen äh, geflickten Reifen. Gestern habe ich mir nämlich am wie man so schön sagt. Also ich schaue mal, ob ich jetzt kann. Danke, danke, danke. So, jetzt gibt ein bisschen Action. So, jetzt ist die Frage, aha. Yes. Okay, ich zeige euch jetzt meine Platten, beziehungsweise mein fehlendes Rad. So soll es schon. Ich wurde gerade aufgebockt. Ja, bin wieder da. Ach also. Ich bin wieder da. Aber ist nicht so einfach. Ja, da sitze ich ah, ja, passiert sich halt jetzt und hänge ein wenig rum, sozusagen. Weil der Rolli aufgebockt ist, und ich nicht fahren kann. Und da wollte ich eben zuerst auf Instagram Livestreamen, und mein Instagram, die Livestreams, werden einfach nicht geteilt. Und das ist dann ziemlich beschissen. <lacht> Was du es macht und keiner schaut zu. Äh, Katzen. Nein, ich mag keine Katzen. Ich, der Reifen ist. am Batschen habe ich einfach. Wir haben mir gestern wahrscheinlich irgendwo an Glasscherben oder sowas eingefahren. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das mühsam weil ich heute Vormittag eigentlich anderes zu tun gehabt hätte und eigentlich jetzt dann um 12 Uhr zum Essen verabredet bin, am anderen Ende der Stadt. Das wird mich einfach hinzukommen. By the way, heute viel trinken. Wasser, Wasser, Wasser. <lacht> es gibt... Es gibt Vollgummi-Reifen für den Rollstuhl, da würde es dann keine Patschen mehr geben, aber bis sind so hart, das ist dann richtig unangenehm zum Fahren, deswegen mache ich das nicht. Ich habe es einmal ausprobiert, kurz, aber das ist einfach so das ist einfach unpackbar, ungemütlich, und <lacht> im Normalfall fahre ich mir nicht jede Woche am Patschen. Aber, weiß ich nicht. <lacht> in letzter Zeit habe ich mir, glaube ich, in den letzten zwei Monaten, zweimal Mal ein Porsche gefällt. Was bringt mein Logo auf den Reifen? <lacht> so notwendig habe ich es nicht, dass das Branding so bärb überall draus sein muss. Wie verbringt ihr die Zeit jetzt gerade? Wo schwitzt ihr gerade? Und was macht ihr gerade, dass ihr Zeit habt? Mir dazu zu schauen. Wie, heißt, wie sagt das so schön? Let me know in the comments. Warst du schon wieder im Wald? Nein, gar nicht. Na? Ich war am Üpenplatz. Ganz roman. Am Üpenplatz? Am Übenplatz. Ach so, okay. Im 16. Und einfach nur gemütlich mit Freunden was trinken. Saft den ganzen Abend. Keinen ja, Alkohol. Stimmt, ja. Na wirklich, gerne mal, stimmt's. Und trotzdem im wir dann über den Platz drüber geworden und ich nehme an, irgendwo so ein Glas aufscherben. Mühsam. Mühsam! Ja. Ich glaube, die Leute, die da rundherum sitzen, halten mir ich einen Idioten. da redet mit sich selber. Und schaut dabei ins Handy, was tut ihr. Tja, dieses Vloggen und YouTuben und Livestreamen ist halt in unserem Breitengrad nicht so angekommen. Und schon gar nicht ein kleiner Behinderter. Was fällt dem ist der Deppatzen. Du wartest am Physiotherapeuten? <lacht> Liege im Bett und hab Ferien. Ich glaube, das ist ja die gescheiterste Geschichte, die du jetzt machen kannst. Im Bett liegen und in Ruhe gehen sich nicht bewegen. Uh, der Reifen ist da. Frage. Ich, ich bin da gerade äh, ein Video. Darf ich draufreiten? Ja? Oder nein? Ich filme gerade. Nicht. Darf ich da? Okay, super. Okay Leute, ich es jetzt gleich. Yep. Ich hoffe, das ist irgendwie... Ach so. Uh. Okay. Genau, ihr seid jetzt live dabei, wie mein Reifen wieder montiert wird. Das wird gerade live im Internet ausgestrahlt. Danke, dass euch der Witz mit Trump gefallen hat. Und ich fahre so oft bei der Wand irgendwo an, dass Chromfelgen okay. nicht gut werden. Ich rede mit dem Handy. Entschuldige. Ich sage, es verwirrt die Menschen, wenn man mit sich selbst spricht. Das ist fix gegangen, nicht? Werde wieder abgehoben, abgepackt. Hast du Hilfe? Ja, bitte. Gut. danke. Yes. Danke. So. Testfahrt, oder? So, der Reifen ist wieder da. Let's go for a ride. Jetzt geht es darum zu schauen, ob zu viel Luft im Reifen ist. Ähm, wahrscheinlich hört es jetzt nicht wegen so dem Wind. Aber es geht darum zu schauen, ob zu viel Luft im Reifen ist. Weil wenn zu viel Luft drin ist, fangen wir zum Flattern an. Und das ist dann ziemlich ungut zum Fahren. Und deswegen muss ich jetzt eine kurze Testfahrt machen, aber es schaut alles sehr gut aus. Und ich glaube, I'm fucking good to go. Und drin? Ja. ja, passt das, super. Danke! Ich gehe natürlich nicht, ohne zu bezahlen, Leute. Meine Bezahlung ist, Gott sei Dank, eine Unterschrift, und es ist gut, dass die Kassen zu einem Potschen zum z.B. zahlen, weil sonst wird das Ganze sehr schnell teuer werden. Und da bin ich sehr froh, dass ich in Österreich wohne, und dass das immer noch geht. So, das war's Leute, ich mache jetzt Schluss. Danke fürs sein ihr habt es jetzt gesehen, wie der Reifen gewechselt wurde bei mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bewegt euch nicht zu viel, und viel, viel, viel, viel trinken. Danke sehr, Baba.